Im Studiengang Smart Factory Industrie 4.0 entwickelte unser Team einen smarten Cocktailmixer, mit dem sich verschiedene Longdrinks per App oder auch via Display an der Maschine direkt bestellen lassen. Und nun auf ins Labor!